Willkommen Leute, mein Name ist Herr Ich begrüße euch zu einer Runde Cores auf dem gomahd.net Server. Und zwar spielen wir halt, wie gesagt, Cores. Und ja, Prinzip von Cores ist eigentlich ganz simpel. Jeder Spieler hat Cores. Oh lol okay, ja. ja. Jedes Team hat zwei Cores und manchmal haben sogar drei. Um, und wir müssen die Calls halt von denen zerstören, so dass die halt dann nicht mehr respawnen können. Und das Spiel ist eigentlich, wenn man es sehr rushed, geht das Spiel, geht der Modus an sich sogar eigentlich recht schnell. Das ist ganz gut. Okay, ähm, um, ich jetzt, glaube ich, erstmal alles. Oh, Leute, danke. Yo, Alter, ist der schnell. Hat er den zu mir Ist mein Mate. Okay. Mein Right Core ist ein Gegner, das ist nicht so geil. Okay, dann hole ich einfach ganz schnell. Ähm, um, das, komm, das. Ah oh, ja! Du willst fighten? Kriegst Fight. Äh, uh, ich baue mal den Call ein bisschen ein. Damit die Runde nicht so äh, die Runde nicht so schnell für die Gegner ausgeht. Soll ich meinen kompletten Stack verbrauchen? Ich denke es wäre recht sinnlos, weil. Um, dann habe ich keine Blöcke mehr für mich selbst. Okay, wieso? Ich kann einfach das hier nehmen. So, habe ich mehr Blöcke. Okay, dann ist der Core jetzt auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Okay, der Mate ist da einfach mal ganz leicht runtergefallen Nice. Okay, was macht der? der macht einen Doppelweg. Das bringt dem glaube ich, halt gar nicht Das ist so gut wie gar nicht Ach, diese ganzen Leute mit dem Bogen. Deswegen spiele ich so wenig Cores. Einfach, weil die Leute hier so hart mit dem Bow spam. Das fuckt so hart ab, ey. Meine, das ist egal. Unser Core ist zumindest ein bisschen eingebaut. Okay, das heißt ein bisschen, der ist halt gut eingebaut. Am besten wäre es noch mit Iron Blocks. Alles ah, klar, halt hat auch mal eine Dia-Rüstung. Der gönnt sich hart, der ist am struggeln. Guys, helft mir, helft mir, helft mir. Nice, ich brauche up, okay. Wow. Nee, da oben ist jetzt einer. Das wäre so kacke in letzter Sekunde, wenn er den Tricor retten würde. Nicht mit mir! Okay, nice. EG. Ah, ich würde sagen, das dauert trotzdem genauso lange. Okay, nice. Das ist gut. Um, dann haben wir schon mal den First Core. Okay, der ist auch down. Dann geht's jetzt zum zweiten Core. Guys, helft mir, helft mir. Okay, das wäre jetzt kacke. Okay, das ist nice. Ähm, das ist echt gut gerade. Okay, die Runde ist echt nice. Ja, die Runde. wir haben die Runde gut gewonnen. Ja, perfekt. EG. Ähm, das Witzige ist, das ist meine erste Kursrunde nach einem halben Jahr. Also, junge Leute, seid traurig. Ich habe gerade beide Course zerstört gefickt würde ich mal sagen, mein Team sind Noobs, Noobs, Noobs mit P, alles klar, okay Leute, uh, dann gehe ich mal direkt in die nächste Runde, um, Industry, okay, nice, ähm, uh, gleich mit dem Team Splitten, der ist ich hoffe, der ist nicht bei mir im Team, wie heißt der, äh, uh, Puh, Paul, ähm, der ist bei mir im Team, uh, naja, ich bin halt irgendwie, ich gehe halt irgendwie in Calls, ist, keine Ahnung, ist ein kleines Ritual geworden, ich bin seit, ich bin schon früher irgendwie immer in Team Blau gegangen. Es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, ist eine Gewohnheit und an sich auch und bringt mir dieses Team recht viel Glück, weil ich die letzten Spiele bis jetzt fast immer gewonnen habe, auch früher. Aber das ist eigentlich ganz geil. Ähm, ja, ich will übrigens jetzt nur mal so auf meinem Kanal ein bisschen mehr Chores ähm, und so äh, bringen. An sich paar Spielmodis. Einfach, ich habe halt einen neuen PC, das habe ich ja schon in dem letzten Video, glaube ich, angesagt. Weiß ich, ist, das neu, ist das letzte Video schon da? Weiß ich gerade gar nicht, ob das überhaupt schon da ist. Ich glaube, es ist immer noch Creeps the Game da. Okay, dann packen wir das mal. Ja, ich habe einen neuen PC. Das ist ganz geil. Ja, habe ich das Video schon hochgeladen? Keine Ahnung. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Video ich das gesagt Ich habe es Scheiße, ich bin noch Ich weiß schon mal, in welchem Video ich das gesagt habe. Ich weiß auf jeden Fall... Ich habe das in irgendeinem Video gesagt. Okay, first off, easy. Ich habe das in irgendeinem Video gesagt. Ich weiß, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nur gerade nicht in welchem. Das ist das Mysterium. Naja. Hauptsache, wir gewinnen die Runde. Und, ihr wisst es ja jetzt. Selbst wenn ich es nicht gesagt habe, jetzt wisst ihr es ja. Oh, jetzt ab zum Core, ab zum Core, ab zum Core. Ist hier überhaupt der Core? Nein, hier ist nicht der Core, hier ist die Mitte. Nice. Dann nehme mich jetzt, ich verzaubert Verzaubertisch mal mit. Und dann direkt weiter zum Core. Oh, Leute. Ah, okay, fuck. Ja, der kam von hinten. Nein, no, Right Core. Leute, Leute, Right Core. Alles klar, da sind viele Leute. Okay, fuck. Ich glaube, das war's mit dem Right Core. Ähm... Um nicht so geil. Ja, manchmal kann ich die echt nicht treffen. Das ist so krass. Auf beiden Seiten sind Leute. Fuck. Okay, das war's dann mit unserem Team. Ach, jetzt Bowspam. Der ist. Boss -Spam Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt Bowspam. Alter, ich krieg mal sowas echt harte Aggression. Wie kann man nur so scheiße spielen? Alter, ich schräg mich auf. Äh, wie kann mein Tino so scheiße sein? Bin ich irgendwie der Einzige, der was fürs Team macht? Bin ich das? Oh, Leute. Okay, das war scheiße. Ähm, aber jetzt mal ohne Scheiß, bin ich der Einzige, der irgendwas für mein Team macht? Äh, ich meine, guck mal, jetzt holen die sich den Ankor. Jetzt bin ich, jetzt ist unser Team gefickt. Es sei denn. Na, ah, toll, wir sind gefickt. Echt krasses Team habe ich da. Ich glaube, ich habe wirklich das schlechteste Team, was man nur haben kann. Okay, gleich werde ich bei, wenn wir irgendwie geschafft haben, das Spiel zu saven. Ja, okay, komm mal. Das ist kacke. Ja, wir sind halt wirklich in Unterzahl einfach. Ja, das war's von der jetzigen Runde Kurse. <lacht> Mann, das ist voll kacke. Wir haben halt einfach keine Chance. Ja. Trotzdem, EG, naja, kann man nichts machen, ähm, dann gehe ich in noch eine dritte Runde. Okay, Leute, da geht die Runde in, oh, das ist die Map, okay, nice. Auf der Map bin ich recht gut, ähm, liegt glaube ich daran, dass ich irgendwie am Anfang ja zwei Calls alleine jetzt gefickt habe. Sorry für meine Ausdrucksweise, ähm, okay, klein, klein halt schon ein bisschen Pubertät. Und, ja, deswegen neue Ausdrücke. Oh Gott, ich habe jetzt nicht allein. Jetzt ich jetzt wirklich alleine rasche. Okay, das. Nice. Erster Cover wird geholt direkt. Ähm, sorry, wenn ich mein, in manchen Pausen so ein bisschen schnell bin. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt rein schnell Vielleicht schneide ich auch die ganzen stehen Szenen raus. Ähm, gucken. Oh Gott, das wird knapp. Das wird, glaube ich, glaub ich, knapp. Das wird, glaube ich, knapp. okay. Den habe ich dann. Easy. Nice. Oh lol, die haben da wirklich Full Dia, okay. <lacht> Erstmal den einen Full rauskauen. Das ist ganz geil. Oh komm. Willst du mich verarschen? Lord Full Dia, ja, äh, jetzt nicht mehr. <lacht> ja, haben die noch einen zweiten Typen mit Full Dia? Wenn ja, das wäre echt kacke. Naja, aber Full Dia bringt den halt auch nichts, wenn ich die halt zerficke. Ähm, um, Oh da. Jetzt sehe ich den. Oh, ey, Full Dia und Oh Gott, das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Komm, ich will auf den Duya-Typen gehen. Ich will den weg, ich will den runterhauen. Oh Gott, das aber, das ist echt arm. Ich meine, der ist Full Dia und schießt da mit dem Bogen auf mich anstatt rauf zu gehen, weil er halt trotzdem halt selbst wenn er einen Bogen hat, hat er halt wirklich den größeren Equip-Vorteil. Um, und deswegen ist halt auch scheißegal, ob wir jetzt sein einer Core da weg ist oder nicht, weil immerhin. Ja, wie soll man sagen? Ja, deren Call ist halt weg und er ist voll dir. Was bringt ihm es dann mit dem Bogen zu schießen? Das ist halt einfach nur Kacke. Das ist halt einfach nur scheiß Spielweise. Ah okay, fuck. Jetzt campen die da glaube ich wirklich am Core. Das ist kacke. Und jetzt snack ich mir gerade die ganzen Pfeile, das ist nice. Okay, jetzt muss ich mit dem Bogen rein Geht irgendwie nicht anders. Weil die Leute jetzt wirklich zu, keine Ahnung was stehen. Es ist nice, wenn wir von hinten alle kommen. Oh, der yeah, ist nice, ich werde fuck. Fuck, ich bin tot. Okay, ich bin down, ich bin down. Das war's von mir. Scheiß, okay, aber wir sind echt. Alles klar, jetzt holen die sich alle auch voll dir. Wieso holt man sich in diesem Modus vor dir? Das ist halt einfach so sinnlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt einfach sinnlos, sich in diesem Modus voll dir zu holen, weil das Spiel ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man es schnell spielt und nicht, dass man jetzt irgendwie. Keine Ahnung, wie lange da rumcampt. und sich irgendwie das Equip auch sammelt. Das ist sinnlos. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ups, sorry. Jetzt werden die glaube ich gerade glaub wirklich. Ist das deren Ernst? Komm, ist der unten? Ist der unten? Als ob der nicht unten ist. Als ob der nicht unten ist. Wie der sich geslackt. Ey, richtiges Lack, Alter. Sei froh. Alter, war der auf einem Block oder so? Okay, dieser Dreckslacker, ey, dieser Dreckslacker. Okay, ich dachte, ah, okay, ja, stimmt, ich bin jetzt im Team Rot. Ah. Ich glaube, deswegen gewinne ich nicht. Ah, ich dachte, mein Team wäre dort. Ah, als ob die jetzt wirklich mit dem Bogen hoch hochspammen. Okay, das ist armselig. Das ist armselig. Okay, nice. Full typ Okay. Alter, jetzt, halt, ob der... Okay, der kam von hinten, stimmt. Aber ich glaube, der Full typ ist jetzt tot. Ähm, nice. der tot? Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ja, er ist tot. Wir holen uns gerade den Co... Ja, wir haben gewonnen. Ähm... EG. Ich 400 Coins in die Runde, das ist nice. Okay, Leute. Ähm... Das war... Jetzt... Das war's jetzt wirklich mit der Folge. Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Liken auch nicht vergessen. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, weil YouTube halt ein bisschen rumspackt. Ähm... Ja... Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat, wie gesagt, euch gefallen. Das war's von mir und ich sage Ciao!